Dann kommen wir zur laufenden Nummer 42. Das ist Kurzbezeichnung Wir 2020. Da müsste Frau Bartels und Herr Mestin-Zeck anwesend sein. Ja, schön, dass Sie da sind. Die Verteilungsanzeige war von drei Personen unterzeichnet, neben der Satzung und dem Programm war unter anderem zum Nachweis der satzungsmäßigen Vorstandsbestellung ein Protokoll des Bundesparteitages vom 13.03.2021 sowie vom 8.04.2021 beigefügt. Zu dieser Beteiligungsanzeige sind Beschwerden bei mir eingegangen, über die Mitglieder des Bundeswahlausschusses in Kenntnis gesetzt worden. Daran wird unter anderem Bezug auf verschiedene Gerichtsanzeigen unter anderem ausgeführt, dass die Unterzeichner der Beteiligungsanzeige nicht wirksam zu Vorstandsmitgliedern bestellt worden seien und deshalb nicht vertretungsberechtigt seien. So sei die Berufung der Vorstandsmitglieder auf Grundlage einer am 4.7.2020 beschlossenen Satzung erfolgt nach einer entscheidung des amtsgerichts hamburg sei die beschlussfassung über die satzung am 4.7. jedoch ungültig und die geänderte satzung daher nichtig. Ab dem 4.7.2020 seien daher alle Handlungen der Vereinigung Rechtswidrig und nichtig, weil sich diese auf eine nichtige Satzung bezogen. Meines Erachtens kommt es im Ergebnis aber hierauf nicht an. Das heißt auf die Gültigkeit der Satzungsänderung vom 4.7.2020. Für die Wirksamkeit der Beteiligungsanzeige nicht an, ausweislich des Protokolls wurden bei Einberufung des Parteitages zur Vorstandswahl am 13.3.2021, ich zitiere, sicherheitshalber auch die Einlage- und Beschlussfähigkeitsmodalitäten der Gründungssatzung vom 14.06.2020 berücksichtigt. Zitat Ende. Die Beschlussfassung auf dem Parteitag am 13.03. bis 8. 4.21, erfolgte also jedenfalls laut Protokoll unter gleichzeitiger Anwendung der unstrittig gültigen Regelung der Gründungssatzung. Nach meiner Auffassung kann daher offen bleiben, ob die Satzungsänderung am 4.7.2020 wirksam war. Es wurden auch sonst keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sich nach meiner Auffassung ergibt, dass die Unterzeichner keine gültigen Beteiligungsanzeige eingereicht haben. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Überprüfung rein partei interner Vorgänge nicht zu den Aufgaben des Bundeswahlausschusses gehört. Es ist nicht, er ist nicht dafür zuständig, im Rahmen einer Beteiligungsanzeige zu kontrollieren, ob bei der Durchführung von Parteitagen sämtliche gesetzlichen und parteiinternen Regelungen eingehalten sind, etwa ob an den Wahlen möglicherweise Personen teilgenommen haben, die keine Parteimitglieder sind. Ich komme daher zu dem Ergebnis, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 Absatz 2 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft gemäß § 2 lässt sich Folgendes festhalten. Die WIR 2020 wurde am 14.06.2020 gegründet. Ein Verlust der Rechtsstellung als Partei wegen Verstoßes gegen die Rechenschaftspflicht ist wegen des erst kurzen Bestehens der Vereinigung ausgeschlossen. Die Vereinigung hat mitgeteilt, dass aktuell zwölf Landesverbände existieren. Die Vereinigung wurde am 4.12.2020 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung wurde im Mai 2021 angezeigt. Die Zahl der Mitglieder betrug laut der von der Vereinigung vorgelegten anwaltlichen Bestätigung am 21 insgesamt 5.858 Mitgliederinnen und Mitglieder. Die Vereinigung hat bisher an den Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung Folgendes angegeben, Internetseite, YouTube-Kanal. Als Nachweis hat sie unter anderem eingereicht Fotos von Fallblättern und Handzetteln, einschließlich Belegexemplare, Fotos von Wahlplakaten, einem Zeitungsartikel, Nachweise von Werbebanner. Wünscht einer der Parteivertreter das Wort? Ja, also ich würde gerne da noch ein bisschen was dazu sagen. Also wir sind seit dem 12.6. haben wir noch mal einen Präsenzparteitag gehabt. Da wurde der Vorstand noch mal vollkommen neu gewählt. Ich habe allerdings erst vergangenen Montag die Unterlagen eingereicht. Also vielleicht war da noch gar keine Zeit, die durchzusehen. Und wir haben nicht mehr so viele Landesverbände, wie bei Ihnen noch angegeben sind. Wir haben also einen Mitgliederschwund leider zu verzeichnen, ja, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass das nochmal... Wie viele Landesverbände haben Sie denn derzeit Wir noch? haben jetzt noch acht Landesverbände. Gut. Dankeschön. Fragen der... Ja, Frau Kassner. Können Sie mir sagen, in welchem Verhältnis Sie zu der hier bei uns unter der laufenden Ziffer 84 stehenden Vereinigung, die ebenfalls Wir 2020 heißt, stehen? Ist das irgendwie eine Abspaltung von Ihnen? Oder ist es eine völlig andere, so dass wir möglicherweise über eine Verwechslung sprechen. Ja, das ist eine Abspaltung müssen? leider, ja. Wo wir auch rechtlich immer wieder große Probleme haben und da ist auch noch rechtlich noch nicht alles fertig geklärt. Können Sie uns noch mal die Zahl der Mitglieder bitte sagen? Die aktuelle Zahl sind 4.268. Also ich glaube, die ist jetzt eine Woche alt oder so. Ich bin übrigens die neue Landesvorsitzende und wir haben einen völlig neuen Vorstand, ja also auch ähm, ja aus diesen äh, Rechtsstreitigkeiten ein Stück aussteigen will, weil das äh, unser, also uns auch richtig an der Arbeit behindert. Wir wollen also mit Mediation arbeiten, weil das sind letztendlich Streitereien von ja aus, <lacht> wie soll ich das ausdrücken, Gründungsproblemen. Wenn eine Partei neu gegründet wird, dann gibt es da manchmal auch so Menschen, die, <lacht> die es ein bisschen schwer haben, sich zu einigen, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Ja, also ich wir gerne, haben einen Neustart einen versucht. Jetzt, <lacht> Was? Uns ist ein ja, aber wie kommen dann beide auf dem Zettel? Wie soll das der Wähler? Das macht dann der ja, ist das Gut. Der also nochmal hierfür, das wäre dann ein Problem des Landes, der Landeswahlleitung, ja? nicht unseres Problem. Ja, also wenn bei Namen Doppelung ist das ein Problem, das muss der Landeswahlleiter dann lösen an der Stelle. Es ist mehr, weil es, ist, es, ja, es gibt ja es gibt ja zwei Vereinigungen, also es gibt es könnte ja sein, dass beide zugelassen werden. Da haben wir zwei mit den gleichen Namen und das muss die Landeswahlleitung lösen. Wir müssen rein formal sagen, zugelassen, nicht zugelassen. Für beide jetzt getrennt, so als hätten Sie unterschiedliche Namen. Ja, so sehe ich das. Ja, okay. ja? ja es gibt also auch wegen dieser Namensrechte ständig ja. Streitereien. Ja. Hm. Ich habe nur eine Frage. Auf unseren Papieren sind Sie mit dem großen R geschrieben und die anderen mit dem kleinen R. Das ist also, das ist also richtig. Das ist Der richtig. Wir sind die mit dem kleinen i, mit dem Pünktchen. Ja. Sie sind die mit dem Kleinen, Wir sind die mit dem Kleinen. Ja, weil Sie hier dann als Großes zum Beispiel stehen, also in meinen Unterlagen. Dann Vorlesen. ist da was verkehrt. Also wir sind ja. die mit dem kleinen also I-Punkt. E wir sind Beispiel die, die, die auch in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg zur Landtagswahl angetreten sind. Nein, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wenn beide zugelassen werden, haben wir hier eine ganz klare ja, also Verweckungsgefahr, die können wir dem Wähler nicht zumuten. Das muss der Landeswahlleiter leiden. Ja, ich habe jetzt nur eine Frage. Die Nummer 42, die gerade aufgerufen ist, steht in meinen Unterlagen Groß W, Klein I, Groß R. Und die 84 ist Groß W, Klein I, Klein R. Also und wir sind die mit sind dem Sie? kleinen I. Ja, die I ist beide mal klein. Ach so. Und das, das ist R, ja. der Robert, ist der aber Ihnen Groß oder Klein? Großes R, also Großes W, Kleines I, Großes R. Das sind Sie. Ja, ja. So wie das wir auch schön. in, in Sachsen-Anhalt Sachsen, und in, in Baden-Württemberg. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Hatte, haben Sie gerade gesagt, müssen der ja Landeswahl. Ja, ja, klar. Äh, Frau Schoen, ja. Darf, darf ich noch mal kurz nach? Kommt noch mal zusammen. Wir haben jetzt erstmal noch mal: Wer würde die Namensverwechslung Gefahr, die ja ausgeräumt, haben wir ja gerade selbst erlebt, wer ist dafür zuständig, dass es nicht zwei Vereinigungen mit gleichem Namen gibt? Es kann ja nur dazu kommen, wenn in einem Land mehrere Landeslisten eingereicht werden oder in einem Wahlkreis mehrere Wahlkreiskandidaten antreten und dann entscheidet der Landeswahlausschuss oder der äh, Kreiswahlausschuss über eine äh, zusätzliche, äh, über eine Ergänzung des Namens. Und wenn die einen in Hamburg antreten und die anderen in Bayern antreten, wer entscheidet dann? Das heißt, das heißt, Nein, nee, bundesweit antreten, ich muss es noch vergessen, dann haben Sie auch das Problem. Ja, wir haben ja bei der nur, wir haben ja. Wissen, das ja. Ja, okay. Kann nicht auftreten, gut. Herr Langer, und dann kommen wir, wir erarbeiten das alles ja. ab. Wollte, es gibt also eine gesetzliche Vorschrift im Parteiengesetz, Paragraph 4 Absatz 1. Der mhm. Name einer Partei muss sich von dem Namen einer bereits bestehenden Partei deutlich unterscheiden. Das gleiche gilt für Kurzbezeichnungen. In der Wahlwerbung und im Wahlverfahren darf nur der satzungsmäßige Name oder dessen Kurzbezeichnung geführt werden. Zusatzbezeichnungen können weggelassen werden. Also genau, aber das es gibt keine Instanz, die das also überprüft. Deshalb streiten Sie sich ja. den denke ich. Darf ich noch mal fragen, ja, Sie, gerne. Sie hatten gesagt, das sei eine Abspaltung, aber Sie haben beide dasselbe. Datum der Gründung. Also, was ist da? Verstehen. Da also, das ist so kompliziert, dass selbst die Gerichte sich rumstreiten. Und <lacht> ich bin erst seit vier Wochen im Amt. Aha. Gut, ich glaube, diese Unterschiedlichkeit können wir aber jetzt nicht für unsere Prüfung als Grundlage machen. Siehe Zweifel? Ich weiß nicht. Wir haben immer wieder neue Fälle, das finde ich das Spannende hier. Ne? Ja, das ist ja. jetzt wirklich nur, Also, die Frage ist aus meiner Sicht: äh, ein, Wenn eine Partei unter einem nach dem Parteiengesetz unzulässigen Namen auftritt, was hat das für Folgen für die Parteieigenschaft? Ja, aber wer ist unzulässig? Ist sind zur gleichen Zeit gegründet worden. Das ist ja noch das Problem, das können wir gar nicht feststellen. Ja, ja. Darf ich vielleicht kurz was zu sagen? Weil wir verfolgen natürlich das von wir 2020 schon von Anfang an. Das sind quasi gleichzeitig entstanden, die Basis. Und wir 2020 kommen eigentlich aus derselben Bewegung, sage ich jetzt mal. Aber Sie heißen eigentlich auch wir. <lacht> <lacht> also das war eigentlich erstmal natürlich eine Partei nur, wir 2020. Und dann hat eben im August, letzten im Juni wurde die gegründet und im August hat dann ein Parteitag stattgefunden, der, wo es ein neuer Vorstand gewählt wurde. Das war ein Herr Romberg, ähm, den ihr sicherlich auch kennt, der dann die Partei geführt hat. Aber zu diesem Parteitag sind eben nicht alle Mitglieder eingeladen worden. Es war ein reiner Online-Parteitag ähm, und es gab keine Briefwahl hinterher. Und deswegen waren dann die ursprünglichen Vorstände quasi nicht einverstanden. Die wurden quasi abgewählt und haben quasi dann im August eine eine Abspaltung davon gebildet und sind seitdem rechtlich eben in Konkurrenz, haben einige Verfahren geführt. Der Herr Romberg ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist der Herr Romberg abgewählt worden? Der Herr Romberg ja. ist aktuell der zweite Vorsitzende und ich bin, Vorsitzende. ich bin die erste Vorsitzende. Okay. Also so in etwa die Geschichte, sie sind am selben Tag entstanden als eine Partei und haben sich dann erst später abgespalten. 84 haben wir auch als, als wirksam. Ne? Wir haben dann zwei mit dem gleichen. Ja, sie? Ja, Ich habe eine Anregung. Wir haben ja eben auch äh, bei einer der Vereinigungen äh, beide geprüft. Ich würde anregen, dass wir das hier an dieser Stelle auch tun, denn äh, ich finde sonst morgen äh, neuer Tag, äh, neue Tagesordnung. Und dann sprechen wir wieder darüber. Und jetzt sind Vertreter von beiden, ich sag mal Teilgruppierungen da. Nein, nein, nein, nein, nein, nee, nee. Es gibt nur einen Wir hier. Nein, okay. das muss ich, das muss ich korrigieren. Die andere Wir 2020, der andere Wir 2020 Vertreter kommt morgen. Ja, das ist das nächste. Problem. Okay. Mhm. Und wer ist der Herr, das, der da gerade gesprochen hat? Wir sind hier zu zweit. Das ist die dritte. Die haben Sie aber auch nicht Deshalb ist das mit dem okay. Wir und dem kleinen i bei Herrn Mestinsek und mir okay. genau, genau. Jetzt haben wir das geklärt. Mhm. Gut. Ja, gut, wenn die nicht da sind, können wir das natürlich nicht machen. Ja, ja. ja, ja. Nee. Aber Aber Verwechslungsgefahr die Verwechslungsgefahr ist da. Ich habe so ein bisschen Zweifel, wie das praktisch gelöst werden soll. Aber das dürfen wir meinen, sagt jetzt hier nicht zum. Nee. Herr lange sie hatten aber doch ja, ich wollte jetzt auch mal also eine richtig gute lösung habe ich auch nicht aber zufrieden bin ich jetzt auch nicht wenn dann zwei parteien mit gleichen namen hier sozusagen konstitutiv feststellen dass sie so teilnehmen dürfen an der bundestagswahl also den landeswahlleitern bleibt dann nichts anderes übrig als das so zu übernehmen also die prüfung weiterzuschieben an der stelle wo sie dann stattfindet das sehe ich jetzt hm. Aber da geht es natürlich um die Kreiswahlvorschläge und nicht um die Landeslisten. Ja, das gleiche gibt es für die Landeslisten. Das ist Paragraph 41, Absatz also das heißt 1. Okay. Okay. Ja, dann überlassen wir das den Landeswahlausschüssen oder Landeswahlleitern. Aber das würde dann im Ergebnis vielleicht dazu führen können, dass wir 16 unterschiedliche Bezeichnungen in 16 Bundesländern haben. Je nachdem, haben. wo Sie antreten. Ja klar. Also das ist eine missliche Lage. Ich sehe aber keine Sache jetzt hier, die, die formalen und und wenigen materiellen Dinge, die wir haben, daran jetzt scheitern zu lassen. Das ja, ist ja, also ja, ein, das ja, ein anderes. Ja. Vorfrage, die juristische wäre ja vielleicht die Macht, der den Verstoß gegen die, die Namensbestände, in § 4 äh, Bundesparteiengesetz, Bundespartei, die Partei zur Nichtpartei Und das tut sie wahrscheinlich nicht. Und demzufolge, demzufolge müssten wir, wenn die Voraussetzung im Übrigen erfüllt ist, zulassen und der Kreis- bzw. Landeswahlleiter müsste sehen. Also, wir stellen jetzt mal fest, in der elften Auflage des Schreibers für die Zuschauer, dass es dieses dicke Werk, ist dringender Nachholbedarf, dieses Problem jetzt zu lösen. Das steht nämlich nicht hier drin, so in der Richtung. Ja, die muss man ergänzen. Die zweite Sache, Sie merken, das ist das Schöne einer öffentlichen Diskussion, das kommt halt dann in solchen Sachen jetzt vor und insofern ist das jetzt live und dann machen wir jetzt noch mal eine Runde und dann kommen wir aber glaube ich zum Ergebnis. Ja. Also, Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, heute und morgen, dass zwei Parteien mit einem sehr ähnlichen Namen als Parteien anzuerkennen sind. Wir haben gesehen, am Ende müssen die Landeswahlleiter, dann bleibt uns doch nur noch der Hinweis, Landeswahlleiter, passt auf, dass da kein Chaos entsteht. Ja. Es sind zwei mit ähnlichen Namen dabei. Und das heißt... Die Landeswahlleiter dürfen auch miteinander telefonieren, um möglichst klare Unterscheidungen. Genau, das ist ein sehr guter Vorschlag. Also wir schreiben, die, wir machen einen für das Protokoll. Machen wir das, genau was Sie jetzt gesagt haben, kommt ins Protokoll als Hinweis. Der zweite Punkt: Wir haben sowieso Besprechungen mit den Landeswahlleitern permanent. Da machen wir das auch nochmal, dass Sie das direkt schon mitbekommen, sodass wir jetzt diese praktischen Probleme, die wir jetzt haben und sehen. Die machen wir jetzt nicht zur Gegenstand unserer jetzigen genau. Entscheidung. Und das Problem löst sich ja vielleicht, weil die eine oder andere Partei ja vielleicht gar nicht die nötigen Unterstützungsunterschriften beibringen wird. Umgekehrter Renner, Es gibt noch viele andere Schreibweisen für dieses. Ja, wir. -Problem. Auch das. Auch das. Ah, gut. Okay. Ja. Aber ein bisschen gefährlich ist es halt schon. Also, weil es lädt jetzt dann natürlich dazu ein, dass demnächst irgendwas die Grüne mit großem Ü oder oder kleinem Ü oder und die Linke mit Großen e am Schluss sich hier anmelden und schieben das Problem weiter? Und Nein, wir würden, äh, ich, äh, äh, Herr Lange, richtig, aber ich habe ja schon eben mal gesagt, wir werden am Ende ähm, wo, äh, unserer Zeit als Bundeswahlausschuss, würde ich noch mal sagen, machen wir ein paar Hinweise, was wir gerne verändert haben wollten. Und da sollten wir das aufnehmen. Ja? Ich glaube, heute können wir es, ja, ja. wir sind an das, was der Gesetzgeber uns sagt, und da können wir, glaube ich, jetzt hier nichts ändern an der Stelle. Wäre das so? Also wir klammern, wir haben es erkannt als Problem. Es gibt an die Kreiswahlleitungen einen Hinweis, und wir, werden, äh, wir sind ja auch verpflichtet, dass der Wähler ein klares Bild hat und nicht da jetzt mit der Lupe gucken muss, wie das geht. Und wir werden das Problem aber im Bundeswahlausschuss am Ende auch noch mal adressieren an den Gesetzgeber, dass hier vielleicht doch Handlungs und Verordnungsgeber dass Handlungsbedarf hier besteht, denn das bin ich bei dem Herrn Langer. Das Problem scheint in, gerade in Gründungsphasen von, von Vereinigungen immer ein sehr starkes zu sein. Wir haben das ja durchaus schon häufiger gehabt, dass die Vereinigungen sich mehrmals aufgesplittet haben, bis sie in eine feste äh, Struktur hineingekommen sind untereinander. Herr Renner, noch eine Frage: Wollen Sie das als Bundeswahlleiter einfach informell mitteilen oder sollen wir jetzt im Gremium einen Beschluss fassen, dass die Landeswahlleiter darauf hingewiesen? Ja, werden? ich habe das jetzt so verstanden. Dann hat das vielleicht mehr formelles. Das gleich einen Beschluss, Wir müssen ja noch ein bisschen beschließen, dann, ja, okay. Dass wir das als weiteren Beschluss da reinnehmen. Genau. Ja? So, Frau ja alle einverstanden? Dann kommen wir jetzt erstmal zum Beschluss, ja? Erster Teil. Ich schlage vor, die WIR 2020, ich muss jetzt genauer sagen, großes W, kleines i, großes R 2020 als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 anzuerkennen. Wer folgt meinem Vorschlag? Dann kommt jetzt das Ergebnis. Die WIR, großes W, kleines i, großes R 2020, wird als Partei im Sinne des Paragraphen 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anerkannt, da sie insbesondere durch acht Landesverbände und 4.300 Mitglieder und Mitgliederinnen, Teilnahme an zwei Landestagswahlen 2021 und ausreichende Nachweise zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit, die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt. Dann kommt als neuer Beschluss dazu. Der Bundeswahlausschuss macht die zuständigen Landes- und Kreiswahlleitungen darauf aufmerksam, dass es bei Wir 2020 und bei Wir 2020 in den jeweiligen Schreibweisen zu Verwechslungen kommt, kommen kann zu verwechseln kommen kann die bei der Aufstellung was formulieren wir jetzt vorher schon die man bei der Aufstellung der der, der, Zulassung, äh, der, der Zulassung der Landeslisten oder der, oder der und der Wahlvorschläge machen wir es so der Wahlvorschläge unbedingt zu nee, zu lösen sind Punkt ja, die sind so Gesetz, ja. Ja. bei den also bei den Unterscheidungsmerkmalen Unterscheidungsmerkmale zu verwenden sind, ja? Okay. Gut. Dann haben wir das so an der Stelle. Schön. Hatten wir auch noch